Hallo, heute möchte ich euch etwas über die Arbeit mit Etherpads erzählen. Etherpads sind Textdokumente, die man gemeinsam mit anderen Menschen erstellen kann. Der Vorteil bei Etherpads ist, dass man die sehr schnell erstellen kann. Man braucht keine Anmeldedaten, man muss sich an keiner Plattform registrieren, man muss kein Programm herunterladen, man benutzt einen Webbrowser, geht auf eine Webseite, erstellt dort ein Etherpad und gibt dieses Etherpad an die Mitbearbeiter weiter, indem man einfach den Link an diese Mitbearbeiter weitergibt. Das ist sehr praktisch, denn so kann ich ganz schnell ein Dokument erstellen mit anderen zusammen, ohne dass, dass irgendwelche Schwierigkeiten mit herunterladen oder sonst was gibt. Es gibt viele verschiedene Plattformen, auf denen man Etherpads erstellen kann. Der Anbieter pad.riser.net wurde von mir gewählt, weil er einige gute Sicherheitseinstellungen hat. So ist die automatisch erstellte Adresse sehr kompliziert. Das ist wichtig, da jeder mit dem Link auf das Dokument zugreifen kann. Daher sollte der Link so kompliziert sein, dass man ihn nicht erraten kann. Bitte achten Sie darauf. Etherpads sind nicht privat. Theoretisch kann jeder... Alles lesen, was in diesem Pad geschrieben wurde. Es eignet sich daher nicht, um vertrauliche Daten auszutauschen. Etherpads kann man nicht selbst löschen. Wenn man bei Erstellen des Pads nicht darauf achtet, bereits ein Ablaufdatum einzugeben, bleiben die Daten für unbegrenzt im Netz. Das will man in der Regel nicht. Hier können wir zwischen einem Tag, 60 Tagen und einem Jahr Lebensdauer des Pads wählen. Ich nehme einen Tag, da ich das Pad nur zu Demonstrationszwecken verwenden möchte. Das Pad wird erstellt. Auf der linken Seite sehe ich hier das Textfenster. In diesem Fenster wird gemeinsam ein Dokument erstellt, das ich später zum Beispiel herunterladen kann. Den voreingestellten Text lösche ich und habe jetzt ein leeres Dokument. Es gibt da einige einfache Formatierungsmöglichkeiten die ich einstellen kann. fett, Kursiv, Unterstrichen und so weiter und so weiter. Mit den Pfeilen mache ich Aktionen wieder rückgängig. Auf der rechten Seite sieht man das Chatfenster. Im Moment bin ich im Chat noch alleine. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem Chatfenster rechts und dem Textfenster links. Rechts habe ich gechattet. Links schreibe ich den Text. Bei den Benutzereinstellungen kann ich meinen Namen eingeben und eine Farbe festlegen, mit der meine Beiträge gekennzeichnet werden. Das Pad kann ich teilen, indem ich den Link teile. Ich kann zum Beispiel in einem Messenger oder per E-Mail diesen Link versenden. Wie schon erwähnt, jeder mit dem Link kann die Datei bearbeiten. Der eingeladene Benutzer gibt den Link in seinen Webbrowser ein bzw. klickt auf den Link in einer Mail. Nun sieht man, dass ein zweiter Benutzer hinzugekommen ist. Der Benutzer hat noch keinen Namen. Das wird sich aber gleich ändern. Der neue Benutzer heißt Peter und hat die Hintergrundfarbe Grün. Diese Farbe wird im Textfenster und im Chat verwendet. Bei den iPad-Einstellungen kann man einstellen, ob der Chat die Unterhaltung immer angezeigt werden soll. Besonders interessant Finde ich den Bearbeitungsverlauf. Man kann sich in einem kleinen Video anschauen, wer wann welche Änderungen vorgenommen hat. Über Import-Export kann das Isapad dauerhaft gesichert werden. Allerdings sind die Exportmöglichkeiten sehr begrenzt. Vielen Dank, viel Erfolg bei der Arbeit mit Etherpads.